Musste man, wenn man ein Vorstellungsgespräch bei euch macht, muss man dann zeigen, auch wie man ja, schneidet? Ja, auf jeden Fall. Ist echt so? <lacht> nein. nein. <lacht> Lieben und schönes am Start, zum neuen Döner Video. Wir suchen die besten Döner Deutschlands, heute in Essen, hier am Start, Chili Cheese Döner. Es das ist das Top-Kommentar, absolut die Top-Kommentar, das heißt, es muss was werden. Ihr enttäuscht mich so hart, wie das scheiße schmeckt, wirklich. Das haben aber auch viele gesagt, ich blende die Kommentare nochmal ein, viele haben gesagt, er schmeckt nicht, aber umso mehr haben gesagt, es ist heftig. Wir warten jetzt nur noch auf Charo, Charo kommt gleich auch hier an den Start und denkt da meine Kommentare, denn der, der meinen bisherigen besten Döner top, kriegt die Belohnung, die wird hier oben eingeblendet, wir gehen ab ins Video, let's go. Willkommen zurück auf Holles Kulinarischer Reise durch Deutschland. Heute bei Royal Grill. Royal. Mit von der Partie. Der Schlitzer. Schlitzer. Er schneidet Fleisch wie kein anderer. Und der General. General. Ihm widerspricht fast niemand. Doch was ist mit diesem gut aussehenden jungen Mann aus Fuchs Finde es heraus im saftig-knaftigen Urteil des saftig-knaftigen Holle. Er ist hier halt mitten in Essen. Relativ unscheinbar. Ich habe eben schon gesagt, die unscheinbaren, die tiefen Brunnen, wisst ihr? Äh, die tiefen Brunnen, die tiefen Gewässer. Die stillen Gewässer sind tief. So Leute, ich habe Berta und Justin noch mal am Start, die zwei Ehrenmänner. Sagen mal ehrlich, bester Laden zu euch? Ja. In Essen schon einer mit der besten. Ja. 1 bis 10, was gibt ihr dem Döner? Ich würde schon so eine 8,5 sagen. 8,5. Bei deiner harten Kritik immer, ja. würde ich sagen, so eine 8,5. 4, 5, passt okay. Okay, okay, ja, ich werde Chili-Cheese-Dünner probieren. Ich glaube, du meinst vorhin schon, der ist normal immer da. Wir ja. ne? wollten noch einmal sein Bart eben zeigen. Du, du hast mehr Bart <lacht> als Montana Black, ich schwör's dir. Ja. Ehrlich? Ich will nicht will sagen, Ich sehe nicht so aus wie 18, aber ich hab ein Auto. Ehrlich jetzt? Ja, also will ich nicht. Ich will nicht angeben, aber ich hab mal. Auto. An dem Bad gefällt mir echt gut die. Das ist schön, ne? aber auf, <lacht> auf jeden Fall mehr als Monze, ne? Ja, ja, ja, hundertprozentig, ja, Mann. Nur so eine allgemeine Frage. Der beste Döner-Tester Deutschlands, wer ist denn das überhaupt? Der Welt? Ja, würde ich schon sagen, du. Das bist ja, schon du, ja. Ja, ja ich, ich, ich war, habe, so habe ich, also ich wusste es nicht genau. Ich wollte es einfach jetzt auch nochmal von euch hören. So, so Jungs, dann werden wir mal Döner fetzen jetzt. So, wir haben Scharo dabei. Er wollte schon eben gucken. Er hat gesagt, guck nicht, Scharo, weil ich habe Überraschung für dich. Roller der Feinschmecker aus dem Norden hier im Ruhrgebiet sagt. Er hätte einen Kulturschock für mich. Du hast doch einen Code bei z -Plus, ne? Ich habe einen Code bei z -Plus, ja. genau. Holle 10. <lacht> ja, nein. Charo 10, ne? Genau. Wir drehen uns mal so ein bisschen, dass du noch nicht siehst, was wir haben, ne? Was denkst du Deine ersten Gedanken, wenn du daran denkst, dass ich dir sage, wirklich Real Talk, das ist ja kein Disrespect an irgendjemand. Chili Cheese Döner. Ich war vor zwei Wochen auch in so so Käse, Döner. Ja? Das, irgendwie kommen die gerade so... Die sind kommen! Die sind im Kommen, aus dem Nix aber auch. Ja. Weißt du, ich nicht so Hab ich nie gesehen vorher. Scheiße. Außer einmal jetzt auch gerade. Jetzt vor zwei Wochen im anderen Video von Kollegen gegessen. Yeah. Und äh, ich sage euch ehrlich, der war nicht gut. Mich kann sogar noch einer angerufen mir aus der Gegend. Ich soll vorbeikommen, sein döner -Test. Ich bin gespannt, was er kann. Ich bin normalerweise nicht so der größte käse -Pank. Ja, Döner ist halt an sich was Heftiges und man hat auch ein bisschen Angst, dass es das Döner-Feeling wegnimmt, habe ich genau. so das Gefühl, ja. Du hast das erraten. Uh -huh. du, du sagst es. Ich Spann mach mir Gedanken, mal. die ich mach mir ja Gedanken ich darüber. Gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> jetzt gibt es wirklich Käse und Döner, oder? Ich ich gebe den und wir machen folgendes Format, du machst dein Handy, deine äh, verdeckte Bewertung 1-10, ich auch und danach denken wir auch, dass keiner irgendwie sich beeinflussen lassen kann. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal aus aussehen. So, Laden hat extra dicht gemacht, eben für uns. Grüß euch Jungs. Also, Charo und ich werden heute euch die eiskalte Bewertung geben von eurem Chili-Cheese-Döner. Der ist, ich habe gar nicht gesagt, ist top Kommentar bei mir gewesen, Charo. 2000 Likes nur auf diesen Döner hier. Royal Grill. Ja, ja, also das Name hier ja, in essen. essen. Wie isst du dein Döner, Charo? Eigentlich klassisch, wenn das wirklich so... Ja. Jablackfleisch ist, äh, das ist die Geschichte. Die Geschichte ist, dünn, ist Fleisch, ne? kein, kein Hackfleisch. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Das ist ja ein hackfleisch -Fieß. Ah, okay. Und dann gibt es nochmal Jablackfleisch, das äh, sind also so Scheibenfleisch. -Sappen. Okay. Dann ohne Zwiebel, damit ich schön den Fleischgeschmack rausschmecken kann. Okay. Ohne Mais, Tzatziki im Brot, mhm. ohne Schaf. Rotkohl gehört bei mir auf dem Döner drauf, da scheint sich immer so die Geister. finde ich auch nicht schlecht, ja. Nehmen wir auch noch Soßen auf Chili-Cheese oder nehmen wir nur Chili-Cheese? Ich würde, glaube ich, nur Chili-Cheese machen, damit wir schön den Käse rausschmecken. Ja. Würde ich sagen. Ja, lass uns das so machen. Das ist hier eng, aber gemütlich finde ich so, ne? Ja. Man kommt ein bisschen auf Tuchfühlung auch mal. Ist das auch euer Dauerrenner, der Chili Cheese? Ja. Wir haben auch Gemüse. Habt dünner. ihr auch? Aber das wird doch... Ist nicht im, im Fleisch auch schon Gemüse, wenn ihr ja, Gemüse nehmt? Ja, ja, also, also dünner Gar Fleisch nicht, und ne? Gemüse. Ach, da macht ihr Gemüse ja, ja. extra. Ja, ja. Weil ich habe auch schon oft gesehen, im Fleisch ist Gemüse. Nein, nein, nein. Ne? Bei uns das nicht. Das ist... Da, nicht. da nehmen wir Abstand von, ne? <lacht> Wie eine Maschine, ne? So schnell habe ich das noch nie gesehen. Musste man, wenn man ein Vorstellungsgespräch bei euch macht, muss man dann zeigen, wie man ja, schneidet? Auf jeden Fall. Ist leicht so? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Also, er sieht schon mal sehr, sagt man, futuristisch. Charo, kann man sagen, er sieht gut aus, ne? Fusion, sagt man heutzutage. Fusion? Alter, sieht gut aus, Er sieht gut aus, schmeckt da auch gut, das ist die Frage. Dickes Ding, Charo, ganz dickes Ding. Denkst du, haben die nur für uns so gemacht oder ist immer so? Gute Frage, äh? also schau mal, ich mag diesen extra Bonus nicht. Ist zu viel, Nein. too much so und ich möchte lieber so genauso behandelt genau. werden wie jeder genau. andere Gast auch. Zu ja. voll Kretschen. Und dann empfiehlt man nach den Döner und jeder andere was anderes, das ist ja auch nicht ganz Das cool. ist ja auch nicht gut, cool, weißt du, letztendlich sind wir alle gleich. Mhm. Okay. So. Und jetzt kommt schöne Schärfe durch. Der Käse, dafür, so, dass er so eine kräftige Farbe hat, zu meiner Überraschung, schmeckt er auch nicht so krass käsig. Ich bin der ehrlich, so gut wie gar nicht geschmeckt. So fast gut? gar nicht, fast Doch. gar nicht. Okay, ja, da ist wirklich Geschmack da, mhm. aber nicht diese penetranten. Viel besser schon mal, als den, den ich einmal getestet habe. Dem hätte ich gar keine Bewertung gegeben damals, weil das ja unfair gewesen so hätte ich gemusst. Dazu bin ich verpflichtet, aber... Der ist schon mal viel besser als der letzte, den ich hatte. Ohne Witz, der Käse hat mich hier wirklich überzeugt. Ehrlich? Ja, dich nicht. Also sagen wir mal so, ich gebe jetzt meine Vorab. Pro ab, werde ohne jetzt meine Note zu sagen. Der ist mal rein, ohne den ganzen Döner zu werden. Nur Chili-Cheese. Ich hab den Käse, du merkst ihn im Mund Merkst du diese Konsistenz? Aber du, ich finde, man merkt ihn bei mir, kann ja auch sein, dass ich mehr drauf ist. Kaum vom Geschmack. Und mhm. Ich habe hier jetzt glaube ich die erste Chili, deshalb beiße ich auch nochmal rein. Der hatte glaub ich glaube ich vorher gar nicht. Doch, ich habe schon gehabt. war gut. Ich muss dir sagen, oder? Jetzt habe ich eine richtig gute Ecke mit Käse hier erwischt. Kriegt hier kaum was vom Käse. Der Käse ist gut. Komm, ich beiße jetzt für dich nochmal in diese Ecke rein. Okay. Dann sag ich dir nochmal ein bisschen. Oder soll ich? Sorry? Ich mache es. Hast du mich Der ey. macht mich bewusst. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Komm, beiß rein. Ja, okay. Komm, ja, was sagst du jetzt dazu? Das habe ich Chili gehabt, ich habe Käse gehabt, habe Fleisch gehabt, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und wir haben es geschafft, das sage ich mal, das ist gut. Wir haben es geschafft, dass dieser Käse und das Chili harmoniert damit, mhm. nicht irgendwie komplett in Flotter Das war letztes Mal der Fall. Nur Käse, nur Chili. Das darf nicht sein, das mag ich nee. Das darf nicht sein. Aber also für mich an sich ein guter Döner. Ja? ja? Ja. Okay, Super. gib mal gerne deine, deine Bewertung äh, und dein Handy ein. Ich möchte mein, deine anonyme quasi. Ja. Ich, du, du, ich wollte erst 6,5 und dann, dann bin ich nur ganz knapp beschwert. 6,5, hör mal. Da sehen wir, dass wir beide auf einen Männer kommen. Das ist du, da das du so, das sind zu und Herz unter sich. Die wollte ich wollte es nur einmal kommt. kurz so sagen. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist krass, oder? das ist krass. Äh, Sag mal deine Begründung, Caro, für die, für die Bewertung. Meine Begründung. Also ich habe auf ja, die Umgebung ja. alles einfluss Weiß. lassen. Hier im Ruhrgebiet ist die Konkurrenz bei Döner extrem hoch. Äh. Hier die Schababs, die haben sich wirklich was gewagt, die wagen sich ein Käse an. Das mhm. machen ja auch sehr sehr wenig. Ja. Und dafür ist sie das gemacht und so, also sind sie einer der Ersten, haben sie das gut gemacht. Ja, Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Neger yeah. Der war nicht zu vollgepackt. Yeah. Ja. Zu vollgepackt. Da war dieses Bonusbonus. Ja. Da musste ich ein bisschen auch Punktabzug geben. Ja, er war zu vollgepackt und für mich ist so, sie haben das Neues gewagt. Ist aufregend, kann man mal probieren so, ist es ist wert, safe. Ich finde, wenn man das Komplettpaket sieht, wo andere im Wettbewerb sagen hör, sich nochmal Selbstgemachtes Fleisch, Brot selbstgemacht, war der Rest Standard. Ihr habt gesehen, unsere Bewertung ist fast gleich. Ich denke, wir haben die gleiche Meinung, um den Punkt zu bringen. Ihr kommt hier hin, ihr kriegt was Neues, was lecker ist. Es haut euch nicht von den Socken, es ist gut umgesetzt. Präsenter Gemüse bei mir, voll hat, Döner, wird satt werden wird dir satt. Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich würde dir gleich, das könnt ihr dann später bei mir auf den Channel schauen, den Mittwoch daraufhin, wirklich ja. ohne Witz, ja. meinen besten Döner hier im Ruhrgebiet. Okay. Da ich war ich noch mit so. niemandem da. Große Premiere für ja. YouTube, sag ich mal. Ich würde es auf jeden Fall haben. Aber warum hast du noch nie bei YouTube gezeigt? Weil ich das für was ganz Besonderes oh. aufbewahrt habe. Oh, danke, Bruder. Denkt dran, Leute. <lacht> Ciao, am Ende des Videos einmal anklicken, abonnieren, besser man heftiger also. Food Content. Er bringt dann Mittwoch das Video auf seinen Kanal raus und dann gerne erstmal abonnieren und dann beim gucken. Ne? Absolut so, machen wir alles. Okay. Vielen ja? Dank fürs Zuschauen, Leute. Ja, Lasst uns bitte Liebe da. Bis dann. Bis dann, ciao.